Hör mir zu. Du glaubst, ich übertreibe, dann schweig und hör mir endlich zu. Jeden Tag das Gleiche. Ich laufe durch die Straßen und nehme mein Ekel normal hin. Blicke, Pfeifen, Gelächter, Sprüche, Schnitze und dann das Anfassen. Du glaubst, ich übertreibe, dann hör mir mal zu. Neulich Abend läuft eine Freundin mit mir durch die Stadt. Wir reden das Angrapschen, drei Männer kommen uns entgegen, sie grinsen, lachen und reden und schon sind wir im Besinn. Er geht an ihr vorbei, redet, lacht und schon wird ihr an den Arsch gepasst. Gänsehaut und ich bin so sauer, so sauer, hätte ich schneller reagiert, es realisiert, hätte ich sie wegziehen können, wäre ich an ihrer Stelle gelaufen, hätte ich ihn angebrüht, warum muss das wieder passieren? Ich bin sauer, weil warum habe ich es nicht verhindert? Ich habe sie grinsen, lachen, starren, ich bin sauer. Warum muss ich alles abbilden? Warum müssen wir schnell reagieren? Warum finde ich Schuldgefühle in mir? Wäre ich laut geworden, hätte ich sie angerührt, Was wäre geschehen? Wären sie stehen geblieben, hätten sie sich umgedreht und wären sie zurückgekommen, hätten sie uns wie so oft weiter bedrängt? Du glaubst, ich übertreibe, dann hör mir mal zu. Ich saß auf einer Bank über die Belanglosigkeit des sterblichen Alltags aus und da, genau da passierte es. Der Herr, in seinen 50ern auf der Bank hinter mir, fühlte sich dazu ermächtigt, sich zu mir umzudrehen und um mir zu sagen, dass meine Freunde stiller sein sollten. Und ja, genau da, genau da für seine alte, versoffene, schwere Franke auf meinen Arsch. Und ja, wer hätte es gedacht? Mein erster Gedanke war, bilde ich mir das ein? Übertreibe ich nur? Ist der vielleicht doch nur abgerutscht? Stieg die Hand gerade wirklich auf meinem Arsch? Ich realisierte, was ich dachte und schlug es nieder. Ich danke der Gesellschaft an dieser Stelle für diese mich in die Ecke drängende Sozialisierung, Drehe mich komplett um und blaffe ihn an. Nehmen Sie gefälligst sofort Ihre Hand von mir Sie wieder. Denken, was fällt Ihnen ein? Er, leicht lächelnd mit einem Hauch von, oh, sie hat es bemerkt dreht sich um und keiner seiner Kollegen scheint nicht lächeln zu wollen. Du glaubst, ich übertreibe, dann hör mir mal zu. Es gibt kaum noch Tage, in denen ich nicht sauer und zugleich verängstigt bin. Tage, in denen ich Blicke, Pfeifen, Gelächter, Sprüche, schnitze und dann das Anfassen erleben muss. Tage, in denen ich überlege, welche Umwege ich laufe, damit die Wahrscheinlichkeit eines unbeschwerten Heimweges steigt. Tage, in denen ich überlege, was ich dabei habe, um mich jederzeit zu verteidigen. Tage, an denen ich wieder den direkten Augenkontakt zu allen Männern vermeide. Tage, an denen ich wieder extra muskulauend schaue, damit mich vielleicht dieser eine nicht anfassen will. Tage, an denen ich wieder sehen muss, wie der Typ mir gegenüber sich langsam und innig in den Schritt und mich geil gemacht anlächelt. Tage, an denen ich wieder einmal probiere, meine weiblich gelesenen Merkmale zu verstecken und doch lieber die Baggy stehen anstatt das Kleides tragen. weil ich denke, ja hoffe, dass das vielleicht doch einen Unterschied macht und mich doch wieder dem Optimismus abwenden muss. Du glaubst, ich übertreibe, dann hör mir mal zu. Ich bin noch so leid. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid ich es bin. So leid, dass ich das widerliche Grinsen wegboxen will. So leid, dass ich ihm das Pfefferspray in die Augen springen will, wenn er nicht aufhört, mich anzustarren. So leid, dass ich immer und immer wieder in Grund und Boden versinken will, dass es so weh tut, mir Angst macht und ich doch so unfassbar wütend bin, dass ich sie alle nur noch anbrüllen will. Du glaubst, ich übertreibe? Dann hör mir zu, nein, hör nicht nur mir zu, hör uns allen Hör die Geschichten, die uns vom Kleinkind an aufpassieren und sich über viel zu viele Jahrzehnte erstrecken. Und alles nur über diese Menschen. Warum eigentlich? Warum heißt es immer wieder? Was hattest du an? Das ist aber schon knapp, ne? Es ist das nicht ein wenig aufdringlich. Du lenkst doch absichtlich die Aufmerksamkeit auf dich. Hast du es nicht auch darauf irgendwie angelegt? Naja, er ist halt von mir abgelenkt. Nein! Er ist nicht von mir abgelenkt. Nein, nein, nein. Du musst mir zuhören. Du musst mir glauben. Ist dir klar, was passiert? Ist dir klar, dass ich mich nicht mal mehr frage, ob mir etwas passiert? Sondern wann so soweit ist? Ist dir klar, dass ich kein Einzelfall bin? Ist dir klar, dass ich keine Freundin habe, die nicht so etwas erfahren müsste? Ist dir klar, dass du nicht wegschauen darfst? Und ist dir klar, dass ich von zwei alltäglichen, normalisierten Vorfällen gesprochen habe? Und ist dir klar, wohin das alles führt? Weil ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was tun, damit ich mich sicher fühle. Ich übertreibe nicht, ich schweige nicht, also hör uns doch endlich zu. Danke. 99% sexuelle Belästigung geht von Männern aus. 99% aller Frauen haben in ihrem Leben schon einmal sexuelle Belästigung erfahren. Täglich versucht ein Partner seine Partnerin umzubringen. Alle 72 Stunden gelingt es ihm. Nur 5% aller Sexualstraftaten werden angezeigt. Nur in 13 von 100 Fällen von Vergewaltigungen wird der Täter am Ende verurteilt.